So, da sind wir jetzt am Hauptbahnhof äh, in Dresden. Wir haben voll die Kraut hier, die uns verabschiedet. <lacht> und ja, äh, voll excited. Die Rucksäcke sind groß und schwer. Und das zum so Mann. Genau, äh, jo. ich berichte dann später mal weiter. Der Block ist noch nicht fertig, deswegen kriegt ihr die URL das später. So ihr Lieben, wir haben es geschafft, wir sind im Hotel angekommen. Die Deutsche Bahn hat sich super angestellt, aber waren wir sogar fünf Minuten zuzeitig in Frankfurt. Dann sind wir noch bis zum Flughafen relativ gut gekommen, weil wir ja bis zum Flughafen Hotel noch weiter mussten. Am Flughafen haben wir dann den Bussteig gesucht, krampfhaft. Er war nicht ausgeschildert, doch mit zwei kleinen äh, äh, Symbolen. Zumindest haben wir unseren Bus verpasst, den wir nehmen wollten, war aber kein Problem, weil kurze Zeit später fuhr der nächste. und dann mussten wir nur ein bisschen länger von der Haltestelle aus laufen. Haben es aber noch geschafft, sind jetzt im Hotel. Äh, gucken hier Monk. Da. Essen was. Haben was gegessen. Und das Beste am Ganzen ist, dass wir eigentlich hätten vom Fotografen aus mit dem Shuttle vom Hotel kostenfrei hierher fahren können. Naja, wir haben es zumindest geschafft. Wir gucken jetzt mal weiter Monk. Und äh, berichten morgen, wie es weitergeht beim Flug und so. Es gibt Fettfrühstück auf jeden Fall. So, wir haben es jetzt in den Flughafen reingeschafft. Sind mit so einem komischen Terminator hingefahren. Da hinten ist die Grenze zu Deutschland. Wir sind quasi jetzt außerhalb von Deutschland. Ihr seht uns die wieder. Tschüss. Bis bald. Und vielen Dank für den Frisch. So. Wir haben es jetzt geschafft, in Hongkong zwischenzulanden nach 10 Stunden, 10,5 Stunden, 11 Stunden Flug, in denen ich natürlich so gut wie gar nicht geschlafen habe, aber das Entertainment System an Bord war super, es gab noch kein Internet. Alles verschaffbar. In Frankfurt sind wir natürlich anderthalb Stunden zu spät gestartet, weil das Flugzeug erst mal warten musste, dann enteist wurde etc. Pp. Insofern haben wir unseren Anschlussflug verpasst, aber überhaupt kein Problem, wir kommen aus der Gangway raus und dort stehen sechs Leute, die sich einfach nur darum kümmern, dass die Leute ihren An Anschlussflug bekommen. Schon mit frisch neu ausgedruckten Tickets und der geht auch tatsächlich einfach jetzt in äh, einer Stunde ungefähr, also alles bombastisch. Security-Check auch super schnell. Uh, jo. Und bisher sind wir halt gut durchgekommen. Nur jetzt halt mit irgendwie zwei Stunden später der Flug nach Osaka. Ich vergaß natürlich zu erwähnen, dass wir hier 20 Grad und bombastischen Sonnenschein haben. Nicht so ein Schiedwetter wie in Deutschland mit Kälte und Schnee und so. Bombastisch. Finally, we did it und sind angekommen in Osaka in der Unterkunft. Omani freut sich total. Ja, die Unterkunft ist super sweet. Wir hatten sogar noch in Hongkong ein kleines, ähm, ein kleines Erlebnis. Also ich, ich durfte mal auf die Landebahn mit Warnweste, weil ähm, beim Boarding zum Flugzeug, ins Flugzeug rein, da hat es auf einmal rot geleuchtet und dann hieß es, ja, ihr Gepäckstück ist uns verloren gegangen. Da dachte ich dachte erst, na super, weil dann meinten die einfach nur, die haben drei Gepäckstücke, wo sie nicht wussten, wem sie gehören. Ich musste meins identifizieren. Also bin ich mit dem zusammen rausgetappt in Warnwesten und habe gesagt, ja, hier, das ist meins passt. Jo, dann lief alles super. Wir haben äh, den... Äh, egal. Ich bin jetzt seit gefühlt 30 Stunden wach, weil im Flugzeug war nicht wirklich schlafen. Mani hat super gepennt. <lacht> nee, ist auch klug. Ich gucke mal, dass ich morgen den Blog an den Start kriege und dann werde ich ein bisschen ausführlicher berichten. Dann gibt es noch ein paar Fotos von Omani. Die hat nämlich super schöne Fotos gemacht und auch von der Unterkunft und so. Bis morgen Oh warte warte warte! Den haben wir noch gar nicht. Also ja, wir waren, wir waren gerade shoppen und haben Zeug gekauft. Bei vielen wissen wir gar nicht, was es ist. Genau. Das, also wir müssen auch gucken, ob, ob da Fleisch drin ist oder nicht. Ja, okay, okay, okay, das sind Bonbons. Da ist kein Fleisch drin, das weiß ich. Aber <lacht> <lacht> wir brauchen auf jeden Fall morgen erstmal mobiles Internet und dann können wir unterwegs äh, Google anwerfen und fragen, was da drauf steht. Das so ist ziemlich spannend. Ja. Also, genau, Echt, ich bin vor Costa und dann. <lacht> so, Leute, wir sehen uns.